<lacht> so Leute heute spielen wir das Spiel also heute spielen wieder Apex Legends aber heute spielen wir gut. also natürlich ne, alleine habe ich eigentlich nicht dass die die Leute mich noch hören, in der Runde was soll denn das ist gut heute spielen wir noch mal weiter Apex Legends äh, aber das so heißt mir doch ne, oder nicht dass jetzt das Spiel nicht dass ich jetzt den Spielnamen vertausche zu einem anderen Spiel aber sollte jetzt nicht der Fall sein hoffentlich. naja es kann ein bisschen dauern dass, ähm, dass ich in eine Runde reinkomme so wie letztens auch ist normal ja, natürlich <lacht> so so jetzt sind wir schon in Runde so quasi fassen Okay, warte mal Spieler. Das kann ich nicht länger dauern als ein paar Millisekunden. Wir kennen sämtliche Wege. Sie führen alle zum selben Ort. Wie heißt das? Mit gefangen mit 28 Kills. Ich darf vorstellen, euer also, Champion. Nicht, nicht, nicht ich, sondern ein Team. uns mache, hier landen. landen hier. Okay. Bereit machen. Es geht los. Er kommt mir diesen Weg. So. Oh Gott, ich hat keine Waffe und, und toll. Ich kann sehen, dass jetzt wieder ins erstes getötet wird. Du hast schon echt schon ein Kissen gefunden. Ich haben mich entdeckt, werde beschossen. Lade nach. am Boden. Gut, steht mal nach. müssen. ist nicht dreimal. aber nicht bei uns. So. Ähm, ja. Sind noch irgendwelche Gegner noch in der Nähe? denke ich. Geht Ich bin ein ähnliches. Ich muss nachladen. Ich bin ein ähnliches ähnliches Wir haben den Champion ausgeschaltet. Typisch. So, egal. Ich lebe. Ich bin am noch nicht gestorben, das sag ich Ich habe nicht so viel Munition, dass ne? ich das jetzt ziehen Ich habe echt wenig Munition, ich weiß nicht. Kann ich nicht das gleich. Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Ja. Das haben wir noch. Schon wieder. In diesem Jahr. Aber das sollte gut genug sein, um das allein zu regeln. Ich gehe erstmal mal in diesen Weg hier lang. Sehr gut. Mhm. Wir haben den komplett gut erledigt. Ich bin der Kirchspitzenreiter. Wir kriegen das hin. Eine Minute. Der Ring ist ziemlich nah. Helm habe ich nicht. Das gut. Ähm. Hier ist ein Helm. Stufe 1. So. 45 Sekunden, der Ring ist nah. Ja. Ziel, da drüben. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Warte, ich habe ein bisschen mehr Munition hier gerade gesammelt. Ich wundere. <lacht> so. Wir sind in der Nähe des Rings. Noch 30 Warte. Sekunden. Jetzt aber gerade überhört. Hm. Vermutlich. Kann man ja schon ja, bei Apex Legends kann man keine Autos fahren. Schade. Zehn Sekunden bis zum Ring. Wenigstens ist er in der Nähe. Natürlich. Großer Ring. Hm. Gehen wir hier entlang. Warnung. Ring aktuell in Bewegung. Hört mal her, ich werde beschossen. Ja, ich bin nicht ja. nachladen ich schwöre. ist egal ja ähm, ja ich hoffe euch hat das video gefallen das ist diesmal auch ancut ich habe gerade keine zeit jetzt videos zu schneiden aber naja wir sehen uns dann in, einer no in einer no